youtube ja jetzt ist YouTube It's live okay ja yeah. mm. yeah, jetzt okay gut dann erst einmal begrüße ich mal unseren uh, gäste um, herr hubert körper uh, von igpm und einen uh, uh, ein chinesischen um ja, Geschichte und auch Kultur und Politik. Er hat sehr viele Erfahrungen. Und heute haben wir auch die Erinnerungen, April, 25. April 1999, dieser Appell von Falun Gong in Peking. Das ist vor 22 Jahren passiert und heute haben wir diese Gäste und wir sprechen, wie man diskutieren wir mal mit dem auch live in verschiedenen Kanälen, auch mit den Menschen auch weltweit. So, ich gebe mal erst einmal den Wort zum Herr Huber. Ja, schönen guten Tag. Können Sie mich gut hören, ja? ja? Ja. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle recht herzlich im Namen der internationalen Gesellschaft begrüßen. ich Vielen Dank für die Einladung zu dem heutigen Webinar. Ich finde es sehr gut und vor allen Dingen sehr, sehr wichtig, dass Sie also dieses sogenannte chung -Nang hai ereignis zum Anlass genommen haben, um die Verfolgung von Falun Gong wieder zum Thema zu machen, weil diese Verfolgung schon lange aus den chinesischen und auch aus den westlichen Medien völlig verschwunden ist, sodass so als ob Falun Gong und die Verfolgung in der Volksrepublik China eben nicht mehr existieren würde. Aber davon später. Vielleicht stelle ich mir erst mal kurz vor, aber ich warte jetzt erstmal auf die Übersetzung. Ne? Oh, vielen Dank. Äh, Herr Körper. können Sie zuerst über Ihre Organisation erzählen? Okay, ja, vielleicht stelle ich erst mal kurz unsere Organisation, die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, kurz vor. Nun, wir sind eine klassische Menschenrechtsorganisation 1972 in Frankfurt am Main gegründet. Wir haben Beobachterstatus im Europarat sowie im Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen. Und wir sind weltweit mit 38 Sektionen und nationalen Gruppen mit insgesamt ja, so 30.000 Mitgliedern tätig. Die Arbeitsgrundlage der IGFM ist wie bei den meisten großen Menschenrechtsorganisationen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948. Nun die IGFM ist der Meinung, dass neben dem Recht auf Leben und der Sicherheit der Person vor allem die bürgerlichen Rechte wie Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Glaubens- und Religionsfreiheit und natürlich auch Pressefreiheit zu den wichtigsten Menschenrechten gehören. Nun was machen wir? Wir machen neben Fallarbeit, was eigentlich so das Wichtigste bei einer Menschenrechtsorganisation als Tätigkeit anfällt, Also Appellbriefe, Unterschriftsaktionen, Protestbriefe, Asylbetreuung. Aber vor allen Dingen machen wir auch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, wie zum Beispiel Seminare, Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Vorträge und Ausstellungen zu ganz bestimmten Menschenrechtsthemen. Und last but not least, die humanitäre Hilfe. Nun, darin unterscheiden wir uns im Wesentlichen auch zu anderen Organisationen. Die GFM hat seit 1980 etwa 500 Hilfsgütertransporte in die unterschiedlichen Ländern entsendet, zum Beispiel auch in Krisengebiete wie nach Syrien und den Irak. Also soweit mal in Kürze unsere Organisation. Ja, vielen Dank, Herr Körper. 也說我會漢語世翻譯。然後他們是1972年就建立了。 然后有这个目前在38个国家有这个分支机构 3 万名成员他们这个成立的基础或者这个法律根据就是这个联合国的一系列公约 1948年开始的公民政治权利 生命权 安全权, 然后这个公民权利, 嗯, 有冲突或者有人权灾难的地区 1997 一度曾经有一度 Vielen Dank, Herr Körper. Bitte weiter. Okay, ja, ich habe gehört, dass, dass heute zahlreiche Personen aus, aus Festland China auch zugeschaltet sind und sie möchte ich ganz, ganz herzlich begrüßen. Nun, worüber ich heute sprechen werde, wird möglicherweise auch bei dem einen oder anderen von Ihnen mehr oder weniger starke Irritationen hervorrufen. Darüber bin ich mir sehr wohl bewusst. Aber ich kann Ihnen versichern, liebe Freunde, es geht nicht gegen Sie, auch nicht gegen das chinesische Volk, sondern es geht ausschließlich um die Menschenrechtsverbrechen der kommunistischen Partei Chinas, die seit Machtübernahme im Jahre 1949 unzählige Verbrechen am chinesischen Volk verübt hat. Und das bis heute noch tut. Nun Experten sprechen von 60 Millionen ermordeten und verhungerten, manche Historiker gar von 80 Millionen Opfern. Nun denken Sie an die Annexion von Tibet und Ostturkistan, also dem heutigen Xinjiang, an die Verfolgung und Ermordung unzähliger Grundbesitzer. Kampagnen wie die 100 Blumen Bewegung, bei der mehrere hunderttausend Intellektuelle verhaftet und viele von ihnen getötet wurden. Der große Sprung nach vorne, die Kulturrevolution, das tiananmen massaker das eine aufkeimende Demokratisierung Chinas völlig zunichte macht. Denken Sie an die Verfolgung der Christen, der Oppositionellen Bürgerrechtler und Rechtsaktivisten, also die Rechtsanwälte in China, und an die unzähligen uigurischen Gefangenen, in den Konzentrationslagern in der Provinz Xinjiang und an die quasi Annexion Hongkongs, die wachsende Bedrohung Taiwans und schließlich an die seit nunmehr 22 Jahren andauernde Verfolgung der ursprünglich staatlich geförderten Qigong-Schule Falun Gong. Okay. Bitte. Ja. Ähm, äh 科帕先生就说他听优纳斯介绍 卸取权力以来 6000到8000 抓捕失去自由 大家也知道 影响在国家影响也很大的集中营 Natürlich, uh, ja nun heute am, am 25. wir möchten wir nun an das wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir die 10.000 Falun Gong-Praktizierende vor dem zentralen Petitionsbüro in Peking einfanden und schweigend oder irgendwelche Transparente auf den Bürgersteigen stehend oder sitzend meditieren, um gegen die ohne rechtliche Grundlage durchgeführte Verhaftung von Mitpraktizierenden in Tianjin Beschwerde einzureichen. Nun schon nach das wissen Sie alle, ist der Hauptsitz der chinesischen Führung in Peking. Nun, der damalige chinesische Premierminister Zhu Rongxi versprach vor Ort, gegenüber den Falun Gong-Praktizierenden für die Freilassung der Inhaftierten zu sorgen und das Recht auf die freie Ausübung von Falun Gong zu garantieren. Nun, niemand wusste allerdings, dass das, Gebot, dass das Verbot und die Verfolgung von Falun Gong auf Höchster Ebene schon beschlossene Sache war. Bitte. Äh, ja, oh, hier, äh, kopa 这个联盟团体的不法定位然后朱镕基当时国务院总理朱镕基迫于这个压力就承诺释放所有的这个被抓的法轮功练习者然后保障他们的练习自由实际上大家都上当受骗了大家并不知道当时中央高层实际上都已经决定了要对法轮功进行迫害别的维他要可怕法轮功啊 einer riesengroßen Beliebtheit nach Schätzungen mehr als die allein regierende kommunistische Partei Mitglieder hatte und unmittelbar nach dem offiziellen Verbot am 20. Juli 1999 initiierte das kommunistische Regime eine seit Maus Tod beispiellose Kampagne gegen Falun Gong Praktizierende. Dafür wurden große Teile des Staatsapparates mobilisiert und ein Sonderbüro beim Zentralkomitee der Kommunistischen Partei geschaffen, das sogenannte Büro 610. Es organisierte in ganz China die Verfolgung von Falun Gong. Nun über die staatlich kontrollierten Medien und Bildungseinrichtungen wurde Falun Gong ganz China, aber auch im Ausland als böser Kult und verbrecherische Vereinigung sowie als Staatsfeind diskreditiert. Nun, heute wird Falun Gong in der Volksrepublik totgeschwiegen und der Begriff Falun Gong wird im Internet herausgefiltert. So, als ob es Falun Gong überhaupt nicht mehr geben würde. Jedoch hat die Intensität der Gewalt gegen Falun Gong eigentlich nie nachgelassen. Festnahmen, Inhaftierungen und Folterungen mit Todesfolge bis hin zum Organraub sind bis heute die Methoden, der Repression. Nun im Schnitt werden monatlich 18 Falun Gong Praktizierende zu Tode gefoltert. Ihr Durchschnittsalter liegt bei 45 bis 50 Jahren. Allein im letzten Monat, also im Monat März, wurden 100 Falun Übende nur aufgrund ihres Glaubens zu hohen Haftstrafen verurteilt. Ja, danke. Ähm 就自此就开始了对这个不公开的 1999年7 同时国家的媒体 就好像这个事情从来没有在中国发生 然后就是, 嗯, und aber auch die Angehörigen der Falun der Gong Praktizierenden unterliegen der Gewalt des kommunistischen Regimes. Die Kollateralschäden dieser Verfolgung sind enorm, sind sehr gewaltig. Kinder, deren Eltern Falun Gong üben, dürfen weder Schule noch Kindergarten besuchen. Praktizierende verlieren ihren Arbeits- oder Studienplatz. Senioren wird die Rente nicht mehr ausgezahlt. Ehepartner werden bedrängt, sich scheiden zu lassen. Und das sogenannte Büro 610, das eigens für diese Verfolgung eingerichtet worden ist und eine Art Geheimpolizei darstellt, die sich an keine Gesetze zu halten braucht. Es führt im Auftrag der Partei willkürlich Verhaftungen, Kidnapping, Terrormord und Wohnungsplünderungen durch. Verwandte und Bekannte von Praktizierenden werden eingeschüchtert und bedroht. Unzählige Kinder werden von getöteten oder inhaftierten Praktizierenden, ihren im Land herum unterernährt, wohnsitzlos und ohne Zugang zur Schulbildung. 不仅法轮功练习者本人,他们的家属 完全就是听从党委的旨意 die die Bitte weiter. Und die traurige Bilanz nach, nach 22 Jahren Verfolgung, Millionen Verhaftungen, über 80.000 dokumentierte Fälle von Folter, rund eine Million Inhaftierungen in Arbeitslagern, Gefängnis und psychiatrischen Anstalten. Tausende sollen in der Haft getötet worden sein. Allein 4.500 Falun praktizierende sind namenlich bekannt die unter der Folter oder deren Folgen verstorben sind. Nun, laut dem UNO-Sonderbericht über Folter aus dem Jahre 2006 sollen in der Volksrepublik China zwei Drittel der staatlichen Folter und Misshandlungsfälle Falun Gong betreffen. Nun, wie viele Falun Gong-Praktizierende zusätzlich noch wegen ihrer Organe getötet wurden und heute noch werden, bleibt ein großes Geheimnis. Nur nach Einschätzung von Experten geht die jährliche Anzahl in die Zehntausende. Nun, vielleicht können wir diesen Punkt in der nachfolgenden Diskussion noch etwas vertiefen. Das würde, mich, würde mir sehr am Herzen liegen. Okay. Bitte. Okay. Um, das ist 然后至少有 100 具体的数据啊, Bitte? nun an uns als, als Menschenrechtsorganisation wird immer wieder die Frage gestellt, nun wie kann es eigentlich sein, dass eine aus der traditionellen chinesischen Kultur heraus entstandene Praxis wie Falun Gong so vehement im eigenen Land verfolgt wird. Falun Gong ist vom Wesen her unpolitisch und äußert auch keine Gebietsansprüche. Warum also diese Verfolgung? Nun, die wohl plausibelste Erklärung ist die immens hohe Anzahl der Übenden in nur wenigen Jahren. Also 70 bis 100 Millionen praktizierende sollen es nach offiziellen chinesischen Angaben im Jahre 1999 gewesen sein. Nun fühlte sich das kommunistische Regime etwa in seiner Macht bedroht. Nun, die Kommunistische Partei Chinas zählte damals nur etwa 60 oder 65 Millionen Mitglieder. Nun, das wäre eine mögliche Erklärung. Aber auch die Prinzipien von Falun Gong, Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit oder Gutherzigkeit und Nachsicht und der tiefe Glaube an Buddhas und Gottheiten sind möglicherweise Gründe, die zum Verbot und zur Verfolgung geführt haben könnten. Zudem stehen die Prinzipien von Falun Gong im krassen Widerspruch zu den Untugenden der Kommunistischen Partei Chinas, wo mit Verlaub gesagt Mord, Raub, Betrug und Korruption an der Tagesordnung stehen. Nun, vielleicht ist der Grund für die Verfolgung auch eine Kombination beider Überlegungen. Nun an der Stelle möchte ich jetzt mein Statement soweit mal beenden und ich bin gespannt auf die nachfolgende Diskussion. Danke. Danke, Herr Körper. Dann was jetzt im letzten Teil. 怎么可能理解 所以就是这个就更无法理解 1999 年当时 6000 信神信佛 嗯, 嗯, 嗯, 呃, 欢迎, 他的讲话就, 嗯, 暂时, 暂时到此结束, okay, gut, jetzt uh, danke. Jetzt kommen wir des Teil von unserem uh, Diskussion oder in unserem Veranstaltungen es ist Hongkong. Und der neue uh, diese von KP verabschiedeten Gesetze und Dissertation bekommen wir aktuelle Informationen von Herr Wu. Er kennt sehr vieles über Hongkong und auch vieles äh, aktuelle Informationen. Bitte, Herr Wu, fangen Sie an. Ja, danke. Äh, soll ich in Deutsch sprechen oder beide Deutsch und Chinesisch oder wie? Ja, es wäre gut, so machst Ab Abwechslungen. Es in Deutsch, dann Chinesisch. Okay, okay. So wir haben beide deutschsprachende Publikum und chinesisch. Ja. Chinesisch, ja. Okay, so ich, ich fange mit Deutsch an und dann übersetze ich in, in Chinesisch. Ja. Okay, äh, was, was viel Aufmerksamkeit angezogen von Hongkong. Äh, ich zeige Ihnen, was passiert 2019, ja, also vor zwei Jahren, äh, nämlich äh, die der kommunistische Regime in Peking ja, versucht die hongkong Leute zu zwingen, ein neues Gesetz zu verabschieden, ja, weil es ist so für die eine kleine historische Hintergrund laut die Abkommen zwischen damals England und China, bevor England zurück von Hongkong ziehen, da gab es eine Vereinbarung dass Hongkong so hochgradige Autonomie genießen und unter anderem heißt, alle Gesetze, alle gültige Gesetze in Hongkong, muss von der Hongkonger Parlament äh, äh, entscheiden und verabschieden werden. Ja? Und äh, so deswegen hat, hat China Druck auf Hongkong aufgemacht äh, und, und wollte so ein äh, Gesetz, ein neues Gesetz. Das war noch nicht das National-SIGAI-Gesetz, das war auslieferung Auslieferungsgesetz. Das heißt, mit diesem neuen Gesetz kann China, äh, Hongkong-Regierung bitten, jeder Mensch, wenn die Finder aus sogenannten Verbrechen nach Peking schicken und, und, und das Pekinger Regime übergeben, ja, und, und dann wird dieser Mensch nach äh, chinesische äh, Gericht und, und Gesetz äh, oder äh, Jura-System äh, behandelt, ja. Und das führt zu einer ge ge äh, gewaltigen Proteste, ja. Der erste Protest war, eine Million Menschen demonstriert Und das war den äh, 9. Juni. Und dann der 12. Juni waren noch mehr Menschen, das war dann äh, Zwei Millionen Menschen in die Straße gegangen. So, das war, was passiert, die Aufmerksamkeit die ganze Welt angezogen hat. So, was in der in der in der 要香港的那個立法院 把他送到北京來 1997 五十年不變 一百萬人上屆遊行抗議那是月9年6月9 有那個香港的所謂特首的話,就是 反中中,那個松中條例是叫什麼?授中政成,啊就沒沒了,完了,完事了不在不在說了。So, 不再, uh, like Millionen Menschen Demonstrationen, hat den uh, uh, Hongkonger Regierung ja mit natürlich Zustimmung Peking die ganze äh, Auslieferung Gesetze außer Kraft gesetzt, ja hat einfach die ganze äh, Verfahren äh, unterbrochen. So und dann äh, was passiert ist, dann kommt äh, die, die dann kommt äh, in 2020 also letztes Jahr kommt die, kommt die Epidemie ja die eigentlich ursprünglich äh, vom äh, Wuhan angefangen und in der ganzen Welt verbreitet, auch in Hongkong. Und, und mit dieser äh, Epidemie, also diesem Coronavirus, äh, nutzen dann den KP maximal aus, um alle Demonstrationsfreiheit und äh, Protestfreiheit einzuschränken. Ja? Die nehmen das als Ausrede. Kein Mensch darf nicht mehr auf die Straße gehen. so die, Ganze Protestbewegung äh, wurde dann äh, sehr ruhig, ja, obwohl die, die Hongkonger Regierung den, den diese neue Gesetze nicht mehr weiterführen. Äh, aber äh, die Hongkonger Volk hat eigentlich fünf Punkte äh, Forderung Aufforderung gestellt äh, Anforderung gestellt und ein eine Punkt wurde erfüllt. Das war äh, nicht mehr äh, diese diese Gesetze weiter äh, führen. Aber die anderen vier Punkte haben die bis heute nicht erfüllt. Einer ist zum Beispiel alle Verhafteten, Demonstranten freizulassen. Da haben die nicht gemacht. Und auch versprechen, dass weiterhin Hongkong mit ein Land, zwei System weiterleben und so weiter. Ganz ist ist 就把它收起來了 還有其他要求他們沒有答應 從高樓調查來等等 现在在封建建的时候,在封建建建立的一起,在封建建建立的民族,在封建建建立的市委。So, und dann bis zum uh, Ende Juni 2020 kommt dann die the Kommunistische Partei mit einer neuen Idee, nämlich, die haben eingesehen, es ist unmöglich, uh, die Hongkonger Parlament nur durch Druck ausüben, dass die eine günstige Gesetz günstig für die KP äh, zu stiften. So, was die machen ist, die haben dann ihre sozusagen ihre Maske abgerissen und äh, zeigen ihre echte Gesicht, nämlich völlig gegen der Abkommen zwischen England und China damals. Obwohl es immer gültig war, noch 50 Jahre ohne Veränderung, haben die es so verändert. Weil in den Abkommen hat der äh, Pekinger Regime versprochen, äh, alle Gesetze muss von dem Hongkonger Parlament gestiftet. Und jetzt die lassen das chinesische Parlament ein Gesetz stiften und zwingen die Hongkonger, das zu akzeptieren. Und das ist diese berühmte nationale Sicherheitsgesetz. Und mit diesem Gesetz können die auch jeder Mensch in Hongkong oder sogar jeder Mensch, die nicht in Hongkong, aber hat mit Hongkong was zu tun, können können die mit Hilfe dieser Gesetz und sagt dieser Mensch ist eine nationalsicherheit äh, und dann kann man diesen Mensch äh, verhaften, egal wo in der Welt und nach China bringen. Ja? So. Und das ist natürlich eine ganz böse äh, Gesetze und wegen der Epidemie könnten die Leute auch nicht äh, demonstrieren und protestieren. So, das war also Anfang Juli, diese Geschichte, letztes Jahr. So, das genau ist, ich gerade gesagt habe, 6月底 50 來訂一條新的法律 把人抓起來,然後就壓送到北京去,聽候他們的審判。而這個習近平當年上感人也是更加不同了,可是沒辦法來利用疫情,所以也不要上街,所以就也沒有什麼那個是為有什麼。就 dann so, uh, was passiert ist, uh, obwohl die Hongkonger könnte nicht in, in die Straße gehen und protestieren, aber einige Medien, ja, hauptsächlich zwei große Medien in Hongkong, die weiterhin ganz mutig und die Wahrheit weiter erzählen und, und, und ohne Angst vor den Kommunisten, nämlich die zwei Medien waren Apple Daily und der Epoch Times. Ja, diese zwei Medien weiterhin äh, äh, in, in love, alles böse Akten von der kommunistischen Partei und kritisiert diese neue national und weil Und wegen äh, Epidemie darf man nicht in der Straße protestieren, aber, der, aber in, der, in den Medien protestieren, war immer noch, wie, wie Hongkong immer war, äh, erlaubt. Ja, so weit sind die Kommunisten noch nicht gegangen. Und was passiert ist, dann haben die Plötzlich der Geschäftsführer und die Gesellschafter dieser Apple Daily, sehr bekannte Persönlichkeit, er ist auch ein Milliardär in Hongkong, äh, Jimmy Lai verhaftet. Ja, einfach so, mit dem äh, Ausrede, dass er äh, bei einer illegalen Demonstration äh, der Jahr vorher teilgenommen hat. Und später haben die nicht nur diese Jimmy Lai, sondern äh, weitere. 50 Abgeordnete und andere äh, Aktivisten äh, verhaftet und in Schweden, äh, ich meine, äh, 16 davon sind dann äh, verurteilt für verschiedene Strafen, Alle zwischen äh, acht Monate bis 18 Monate. Ja, nur wegen Teilnahme bei sogenannten äh, äh, Demonstrationen ohne Genehmigung. So. 後來發生什麼呢就是雖然那個國安法是一個惡法他們還是繼續發生 一個就是大紀元時報這兩個媒體不怕共產黨的邪惡 擁有這個大股東和那個主裁 50個16 有有最清的是好像 8 18 82 歲的他已經 82 12 個月 also die Verfolgung geht weiter. Im Prinzip man kann so kurz zusammengefasst was die KPCH macht in Hongkong, ist Hongkong Schritt für Schritt von einer freien Stadt, frei in Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, Organisationsfreiheit und so weiter. Alle diese grundlegenden Menschenrechte Schritt für Schritt wegnehmen. Und Hongkong Schritt für Schritt wird in einer normalen, Stadt in der kommunistischen China umwandeln. Das heißt, irgendwann wird Hongkong ist gleich wie Shenzhen oder Shanghai. Ja, so das ist was passiert jetzt Schritt für Schritt in diese Richtung gehen. so im Moment dieses ein Land zwei System ist nur ein Land 1,3 System. Ja, und irgendwann wollen die machen ein Land ein System. Lieds. 中共現在在做什麼所以呢 這是一個對於自由世界的 so, kurz gesagt, ja, wir müssen von Hongkong lernen, äh, die Versprechen von KP China ist wertlos. Die können alles mögliche versprechen. Die sind sogar sehr gut in Versprechen. Wenn die was wollen, ja, können die sehr viel versprechen. Aber die sind auch extrem gut in ihre eigenen Versprechen nicht einzuhalten. Und das für mich, denke ich, ist die wichtigste Erfahrung, äh, Menschen zu Hongkong lernen sollen. Ja? Äh, die Deutschen machen auch Geschäfte mit China. Je, jede Geschäft ist Frage von Versprechen. Ja? Solange, solange die chinesische äh, Kommunisten ist, sind die Meinung, wir brauchen eine gute Beziehung zu Deutschen, weil wir haben, wir haben noch dies und das, positive Vorteil, diese Vorteile von Deutschland zu kriegen, dann sind wir äh, gut bei Einhalten unserer Versprechen. Aber einen Tag denken die, wir brauchen nicht mehr äh, diese äh, ein, äh, Versprechen einhalten. Dann können die über Nacht alles ja, verbrecherlich äh, machen. Genau was sie jetzt zum Beispiel mit Tesla gemacht Vor drei Jahren war Tesla herzlich willkommen nach China und die kriegen alles mögliche Vorteile, sogar kostenloser. Äh, äh, Grundstück äh, für, für, für Tesla eine neue Fabrik zu bauen. Zwei Jahre später hat den Kommunisten alles, was zu klauen ist, geklaut und alles, was zu lernen ist, gelernt. Ja? Und jetzt braucht man nicht mehr Tesla. Und jetzt zählt man plötzlich um. Ja? Vor zwei Jahren war Tesla die beste Firma der Welt. Heute ist sie die schlimmste der Welt. Ja? So, so machen die Kommunisten. Und das dürfen wir nicht vergessen. Das ist sehr, sehr wichtig. 所以我說從香港 我個人也有這樣的經驗 他當年, 當他們覺得我是, 呃, 呃, 我是對他們有利, so, so, so viel uh, dieses Mal und uh, ja, ich gehe den Wort zurück zum uh, unserer Moderator. Danke. Um, vielen Dank, Herr Wu. Dank sehr, sehr ausführliche Information aktuelle Situation über Tesla habe ich kurz gelesen, aber nicht genau verstanden. Aber danke. Ja, ähm, ja der Jun, ähm, kannst du mich hören? Ja? Ja, ich höre dich, ja. Okay. Dann sollen wir mal Fragen-Antwort anfangen. Es gibt es von außen, von net, von YouTube oder von den äh, Telegram. Oder chinesische Menschen irgendwo geschrieben Fragen gestellt haben. Ähm, bis jetzt noch keine. Gleich Und, zu. Äh, stell dir einfach jetzt geöffnet Fragen stellen können. Einfach ein bisschen Fragen. Ja, ich habe den Link auch auf der jetzt und auch in verschiedenen Gruppen ge geschrieben, ob jemand äh, Fragen hat oder auch kommentieren möchte. keine ja. Rückmeldung bekommen. Ja, viele, Sie sind in China, Sie haben auch Angst vor, vor der Partei, dass manchmal äh, wagen es nicht, das, ähm, Fragen zu stellen ein bisschen warten. Jonas, ja. kannst du auch etwas Fragen stellen? Ja, ja genau. Vielleicht fangen wir selber an. Meine erste Frage wäre es auch an Hubert. Wie sieht es auch die deutsche Regierung mit dem, mit dem Besonders die Orga-Raubanfall und Praxis in China, welche, welche Maßnahmen soll die deutsche Regierung äh, einsetzen, diese Verbrechen zu stoppen? Was wäre, welcher Weg wäre es der, der beste Weg oder der gute Weg, dass diese Sachen so auch so tun? Oder vielleicht nicht, nicht Deutschland, vielleicht EU weiter, um großen Druck so aufzubauen, weil kleine Schritt gibt es, wie ich gelesen habe. Das sind, das sind uh, diese, diese Gesetze, dieser Gesetze, wie heißt der Magnitsky-Akt, kurz gesagt. Aber was gibt es Neues? Was können wir nur tun? Ich, äh, vielleicht äh, ein paar Tipps von ihm und von, vielleicht auch von Herr Hu, vielleicht auch der gleiche Tipp, vielleicht können wir uns auch informieren, was können wir tun, welche Möglichkeiten gibt? Danke. Ähm, Habe ich jetzt richtig verstanden? Es geht um, um äh, Organraub, ja? Ja, genau. Nun, aus Deutschland, muss ich sagen, äh, ist eigentlich weitgehend noch kein großer Druck aufgebaut worden bezüglich dem Organraub in China. Man, ähm, man äh, spricht immer wieder davon, es gebe keine, keine Beweise. Ja? Und äh, das ist natürlich der, das Hauptargument der deutschen Bundesregierung. Ähm, klar, wir sagen natürlich immer, es ist noch keiner zurückgekommen, der ausgeschlachtet wurde, völlig klar. Ne? Das haben wir damals auch gegenüber der, der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung so wiedergegeben. Aber die Indizien, die Indizien sind so belastend, dass zusammengenommen, kein anderer Schluss äh, gesprochen werden kann, dass dieser Organraub in China auch tatsächlich stattfindet. Ne? Also wenn man diese ganzen Reihe der Indizien mal zusammenfügt, ähm, dann müssen wir davon ausgehen, ähm, dass äh, zahlreiche Falun Gong-Praktizierende, also Tausende jedes Jahr, aber nicht nur Falun Gong-Praktizierende, sondern wohl inzwischen auch Mitglieder von christlichen Hauskirchen und vor allen Dingen auch äh, äh, uigurische äh, Dissidenten, die, äh, die für den Organraum missbraucht werden. Also äh, es ist, wenn man, sich, wenn man sich so die Geschichte anguckt seit dem Jahr 2000, also wir haben ja, äh, China hat ja relativ früh angefangen mit Organtransplantationen zu arbeiten. Es ging ja wohl in den 80er Jahren schon los und von 1977 bis, 1900, bis 2009 wurden ganze 130 postmortale Spender registriert, offiziell. China hat auch offen immer zugegeben, beziehungsweise erst nach dem Jahr 2005, dass sie eben die Organe von exekutierten Häftlingen verwendet. Und zwar auch bis zum Jahre 2000 eigentlich die einzige Quelle für die Organe. Aber seit dem Jahr 2000 gab es also eine, eine große Wende im, im, in der Transplantationspraktik in China. Die Transplantationszentren sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. Und gab es zum Beispiel vor, 19, vor dem Jahr 2000 äh, ein bisschen mehr über über 100 äh, Transplantationszentren, die in der Lage waren, äh, Nieren und äh, Lebern zu transplantieren. Dann war es im Jahre 2005 schon über 700 Zentren, die in der Lage waren, Organe zu transplantieren. Und wie kann das sein? Ohne freiwillige Spender oder so gut wie keine freiwillige Spender. Wir wissen alle, die Menschen in China haben eine gewisse Aversion gegen die Organspende. Und das hat mit dem chinesischen Konfuzianismus etwas zu tun. Das heißt, der Chinese möchte nach seinem Ableben, also möglichst mit all seinen Organen, begraben werden. Es gibt kein, äh, kein funktionierendes Spendersystem und Datenbanksystem. Also da muss man sich berechtigterweise fragen, wo kommen diese Organe her? Äh, zumal sie, also das, das, das wichtigste Indiz ist eigentlich für mich, dass die Organe in kürzester Zeit, in grotesk kurzer Zeit zur Verfügung stehen. Und das jeder kann sich da zusammenreimen, dass es nicht mit, mit, äh, mit normalen äh, Dingen äh, vonstatten gehen kann. Also da muss eine Art lebende Organbank vorhanden sein und wo man sehr, sehr schnell drauf zurückhalten kann. Und das äh, haben wir immer wieder versucht äh, zu, zu transportieren, auch gegenüber der, der deutschen Bundesregierung. Und wie ich schon sagte, das Argument ist halt immer wieder es gibt keine Beweise. Anders ist es äh, das Europäische Parlament. Die haben ja im Jahre 2013 auch diesbezüglich eine, eine Resolution zum Organraub verfasst, auch explizit äh, Falun Gong als, als Opfergruppe, größte Opfergruppe genannt. Und, äh, aber gut, es ist halt leider Gottes damit geblieben. Die Länderparlamente werden, waren aufgefordert, auch ihrerseits eine Resolution äh, zu verabschieden und das ist also bislang in Deutschland eben noch nicht geschehen. Und wir hoffen, dass wir, wir, wir bleiben natürlich dran äh, und äh, wir werden weiter daran arbeiten, weiter die Abgeordneten und die, die äh, deutsche Bundesregierung äh, informieren und eben wir hoffen, dass alsbald eben auch im deutschen Parlament eine, eine Resolution zum Organraum verabschiedet werden kann. 所以, yeah. <音> okay, uh, jetzt 罪行在德国议会和政府方面 还有柯白先生就是说 拍到全程的录像 2000 年时候 自愿登记的器官捐献的就只有100例 然后到2005年 700例 你看就是700%的上升速度 其实数量很少而实际上每年中国国外有钱人国内的以及官员服务商的就达到多少万只器官 然后2005年的时候 中国就是 20052009 刚才记得没太清楚速记也不太清楚就是说是中国第一次公开承认 2009 年是多少 130厘还是多少 就其中有一个华语就是为了卖器官所以就是 大家就可以得出一个结论所以就是 他们组织也每年经常向德国国会 Sie schon Okay, das ist fertig. 呃, Jonas, bitte. Genau, die zweite Frage war über Magnitsky-Akt. Gleich Herr Wu kann auch ein bisschen darüber eingehen, weil auch dieser Akt wurde auch. Vor, ich weiß nicht genau, vor einiger Zeit wurde es auch ein paar KP-Funktionen, äh, dieser Akt eingesetzt wurde oder benutzt wurde. Kann uns auch ein bisschen, auch, äh, ein bisschen Einblick geben, Manjan? Ja, okay. Also dieser magnitsky äh, äh, act so um gesetz ja, ist äh, gezielt gegen die Menschenrechtsverbrecher. Und das eigentlich der fing an in Amerika. Wir haben zuerst so ein Gesetz und äh, neulich, glaube ich, so vor ein Jahr hat die äh, Europäische Union, EU, auch ein ähnliches Gesetz äh, verabschiedet. Und das heißt, man, mit diesem Gesetz darf man äh, gegen einen Menschenrechtsverbrecher, egal wo er sich befindet, äh, äh, zu... Äh, exekieren, zu also ausführen. Ja? Ähm, so äh, in, in Europa hat man das äh, genutzt äh, zum Beispiel gegen die chinesischen Beamte, die direkt beteiligt bei den Verfolgungen äh, gegen äh, die Uiguren. Äh, in Amerika hat man äh, schon mehrmals diese Gesetze benutzt und äh, den Strafe ist hauptsächlich Sanktionieren. Ja? Und in, in, in, von Amerika aus wurden schon mehrere, also mehrere Dutzend äh, chinesische und Hongkonger Beamte bestraft äh, werden. Wegen, äh, die, wegen Verfolgung gegen Falun aber auch wegen ihrer Verfolgungsakte in Hongkong. Ja? Sogar der der Hongkonger Nummer eins, die sogenannte äh, äh, äh, äh, Hongkonger Gouverneur, kann man sagen, äh, die Gouverneurin, der Carrie Lam, äh, wurde auch sanktioniert. Und sanktioniert heißt in Praxis, der Carrie Lam zum Beispiel seit die Sanktion, seit vor halbes Jahr, äh, könnte sie nicht mal ihr Gehalt. Äh, über den, über den Bank der äh, Übertragung zu kriegen, sondern nur durch äh, äh, Bargeld bezahlt werden, weil keine Bank akzeptiert, äh, die Carrie Lam, also dieser Gouverneur in Hongkong, eine, eine Konto zu haben, weil das wird ein Verstoß gegen den Sanktionen Amerika, und Amerika hat das Sagen, was Finanz heißt, ja? wenn eine Bank äh, gegen das machen, kann Amerika sogar eine sogenannte Sekundärstraf machen gegen die bank. Ja? Und das heißt, diese Bank dürfen zum Beispiel äh, nicht mal Geschäft mit Dollar zu machen. Und wenn eine Bank äh, keine Geschäft in amerikanische Dollar machen, dann ist er tot für diese Bank. Und deswegen, äh, die meisten Banken folgen äh, diese Sanktion. So, äh, ja, so viel über euch. ich finde es gut, dass äh, diese Gesetz da ist, aber es ist nicht ausreichend. Sanktionieren ist uh, natürlich eine gute Sache, aber das reicht nicht. Das müssen wir viel, uh, viel mehr überlegen, wie man uh, die Verbrechen von den Kapitalisten uh, zu stoppen. Danke. Okay. okay, ich will es sagen auch kurz in, in, in Chinesisch. Ja, das ist dieser magnetsky vertrag aber eigentlich von Amerika stammt und der dazu da ist, um Menschenrechtsverletzer zu bekämpfen. 然後最近呢 利用這條法律來制裁 他們所有的財產在美國上全部要凍結 每個月的工資都是用現金來付 所以這個法律還是有一定的正確作用 这个, das ist das, sagen, das ist Ja, okay. Ähm, gut. Äh, wirklich, einen, einen, einen, einen, der Blick, was du mal geöffnet hast, das auch noch überlegen, die Magnetische zu anwenden ist gut, aber muss man nur klar und deutlich werden, vielleicht nur Methoden einsetzen, weil unsere Verein auch hat es wirklich klaren äh, Ansatz, was wir Aufklärungen Punkt zu Punkt auch Sachen, was die KP Verbrechen tut. Wir verfolgen und auch informieren den Menschen und auch wir sind dabei. Äh, wir sind ganz, ganz kleine Gruppe, aber Klein heißt nicht effektiv. Zumindest wir sind mutig und trauen wir auch so etwas zum, ja, zum Sprechen. Äh, Der Jun, hast du noch was äh, von Internet, Fragen oder Anmerkungen oder Meinungen? Äh, leider noch keine. Keine, kein Problem. Solange die uns hören und vielleicht Fragen können sie auch später bekommen, kann auch die Experten ja. einladen in der Fragen, dass es auch später geantwortet wird. Wir sind klar, wir wollen wirklich den, den Sachen, was passiert, offen sprechen. Das ist vor 22 Jahren passiert an Falun gong Praktizierenden Und das ist wirklich, Menschen wurde, diese Menschen wurden ihre Rechte genommen. Und wirklich, Falun Gong ist ein friedlicher Weg. Wir kennen auch viele, auch viele diesen Weg lernen. Und außerhalb China ist sehr Überall es gibt es beim Gompraktenden und die KP macht es denn allen diese Probleme oder diese Verfolgungen. Okay, hast du dich und hast du auch persönlich eine Frage an beide Experten? Ja, hab, du hast die wichtige Fragen schon gestellt. Äh. Ja, es ja. fällt mir nicht ein. Okay, oder? sehr aktuelle Informationen von beiden Experten, vielleicht was Wichtiges, was wir vielleicht erfahren sollen von beidem. Vielleicht gibt es Themen. Ja, vielleicht kann ich äh, nur ein paar Worte als Schlusswort machen. Ja? Okay. Mhm. Ähm, also ich denke, die Menschen müssen verstehen, warum äh, die ganze 72 Jahre Geschichte der Volksrepublik China ist eine Geschichte von Verfolgung. ganze Zeit, nicht aufgehört, ja. Von 1949 bis heute. Die einzige Veränderung ist, die Zielgruppen sind anders. Ja? Am Anfang waren die Großgrundbesitzer, die Kapitalisten und dann die Intellektuelle Und heute ist dann Falun Gong und Uigura und so weiter. Also nur die Gruppen ändern sich, ja. Aber Verfolgung war immer da. Dann ist die Frage, warum machen die das? Und ich bin der Meinung, ja, die Kommunistische Partei China, wie, wie alle anderen Kommunisten, die sind aggressiv und ehrgeizig für ihre Macht ausüben. Es ist nicht ausreichend für dieses äh, Regime, Macht über China zu haben. Die wollen Macht über die ganze Welt haben. Und in dieses Streben, jeder Mensch, jede Organisation, jede Gruppierung, die nach die Meinung der Partei auf dem Weg stehen, wird beseitigt in Form von äh, Verfolgung, aber auch reiner Töten. Ja? Wir dürfen nicht vergessen, in 70 Jahren ohne Krieg hat die Kommunistische Partei 80 Millionen Menschen in China zum Tode geschickt. Und die wollen, wie gesagt, die ganze Welt kontrollieren. Ja? Und die, also die Weltherrschaft. Und das heißt, wie in Deutschland, wir müssen auch aufpassen, wenn die, wenn ihre Macht äh, immer größer wird, irgendwann machen die auch Anspruch äh, über die Deutschen. Das ist sicher so. Wenn ich heute sage, vielleicht denken manche nicht, nicht so, so, so, so realistisch, aber äh, viele Sachen habe ich vor 20 Jahren gesagt, damals war noch mehr unrealistisch, aber inzwischen ist leider Wirklichkeit. So, Okay, 那應該是在歐巴斯 其實只是被迫害的人稍微改了一層 其實, 這是因為他內心的內疚 所有信仰團體 所有宗教, um, Jonas, ich habe zwei Fragen an Herrn Körper. Das um, eine ist, dass habe ich schon, als ich in Deutschland angekommen bin, habe ich schon gestellt, warum das in Deutschland sehr zu wenig ja zu wenige über die Menschenrechtsverletzungen in China berichtet. Und eine zweite Frage ist. Das ist auch relevant zu dieser Frage. Und äh, wie können wir das ähm, von uns selbst tun, aus tun, dass ähm, mehr auf mehr Mehrsammigkeit äh, durch Medien oder auch äh, durch Internet ähm, über die Menschen in China zu machen? Danke. Ja, vielen Dank. Ja, das ist... Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da hätte ich jetzt auch gerne noch an, an Herrn Hamburg angeknüpft, weil es durchaus im Zusammenhang steht. Das Regime der Volksrepublik China ist ja international auf dem Vormarsch, also im wirtschaftlichen Bereich. Und diese, diese weltweite wirtschaftliche Abhängigkeit, also nicht nur in Deutschland, sondern die gesamte westliche Welt, die freie Welt, ist von China inzwischen wirtschaftlich abhängig geworden. Und diese, diese wirtschaftliche Abhängigkeit äh, ist inzwischen zu einer, einer politischen Abhängigkeit geworden. Und das sehe ich als sehr, sehr großes Problem an. Und äh, deswegen wird äh, auch, in, auch aus Deutschland äh, nicht, äh, nicht so viel äh, über, über China oder negativ über die, Menschenre die, die Menschenrechtsverletzungen in China berichtet und das sehe ich so als, als das Hauptproblem an. Ähm, die Medien hier in Deutschland, äh, ja tut mir leid, aber die meisten sind wirklich alle gleichgeschaltet und äh, sie sind eigentlich das Sprachrohr äh, unserer Regierung geworden inzwischen, äh, bis auf wenige Ausnahmen natürlich. Ne? Und äh, das ist das Hauptproblem eigentlich. Und, Einfach das äh, Thema Menschenrechte zu wenig in den Vordergrund äh, geschoben wird und da eben auch nicht darüber berichtet wird. Es ist natürlich sehr schwer, ähm, jetzt hier zu sagen, was, was, äh, was können wir machen, das zum Erfolg führt. Ähm, wir müssen halt immer wieder ähm, gegenüber der, der, der, äh, der Parlamentarier ähm, Gespräche führen. Mit dem Menschenrechtsausschuss, da sind wir immer dabei. Ähm, gegenüber der Bundesregierung muss also immer wieder klargestellt werden, was im Moment in China passiert. Ich gehe mal davon aus, dass äh, sowohl die Bundestagsabgeordnete als auch äh, die Bundesregierung ähm, weiß, was in China passiert. Vielleicht nicht im, im Detail, aber im Gruben schon. Aber wie ich schon sagte, die, die äh, wirtschaftliche Abhängigkeit ist, steht im Vordergrund und daraus ist eben auch eine politische Abhängigkeit geworden. Und äh, deswegen äh, gibt es sehr, sehr wenig Negativberichte über China in unseren Medien. Das äh, ist so für mich äh, das, das, das Ausschlaggebende eigentlich. Vielen Dank. Ja, ich habe Jakob. Reicht es oder haben Sie? Äh, soll ich, äh, möchten Sie noch eine weitere Frage stellen in diesem Zusammenhang? Äh, das äh, reicht. Vielen Dank. Bitte. Genau. Ähm, ja, das sind, äh, das sind auch der, äh, ja, der KP und der der der Xi Jinping kann ich nicht präsident sagen, weil er ist nicht gewählt. Der KP-Ship sagt, äh, äh, Macht zur Ausbau seit, nie gewählt, seit Mao seit. Und diese Situation ist, äh, ist gefährlich der Welt. Und äh, auch, auch sieht man schon überall äh, Einmischungen und überall der Marktausbau. Äh, ich glaube, äh, der Menschheit muss darüber geklärt sein und wach werden dass wir brauchen nicht ein Regime weltweit eine Kontrolle ausübt und Menschen irreführt. Darf ich, Entschuldigung, ja. darf ich dazu noch einen ganz kurzen Punkt sagen? Und zwar es betrifft natürlich auch äh, dich, Jonas, der Kontinent Afrika, ne? als, mhm. nur als Beispiel zu nehmen. Ne? Die Chinesen haben sich inzwischen halb Afrika unter den Nagel gerissen und und, und keiner hat es so richtig gemerkt. Ne? Ähm, das ist, es ging eigentlich los, als, als der, der, der Krieg im, im Irak stattfand. Die, Chinesen haben, oder die Amerikaner hatten überhaupt kein Geld gehabt, diesen Krieg zu finanzieren. Die Chinesen haben sämtliche amerikanische Staatsanleihen aufgekauft und somit den Amerikanern Dollars gegeben. Und für mich war das auch so ein gewisses Ablenkungsmanöver. In der ganzen Zeit zwischendrin haben sich die, die, hat sich China äh, halb Afrika unter den Nagel gerissen. Und wir, wir haben einfach auf den Irak geschaut, ja, natürlich mit Recht, ja, aber wir haben nicht gemerkt, was im Moment in Afrika passiert. Ich glaube, du kannst du vielleicht auch mehr dazu sagen. Äh, stimmt, äh, die, gerade Afrika ist der Abing. sehr großes Geld fließt von KP direkt in Afrika, besonders auch das One Road, äh, die, diese Initiative, es hat viele Länder äh. reingebracht. One, bell, one, road. Ja. Ja, thank, thank. one Belt, One Road. Ja, danke. One Belt, One Road. ist eine der größten äh, äh, Einflussnahme und Rohstoffe. Ich glaube, dieses Thema geht endlich weiter. Aber ich habe eine Sache, was der KP nicht kennt über Afrika. Afrikaner sind sehr viele Gläubige. Sie haben einen Glauben. Sie halten sich vielleicht nicht so sehr anders. Ich war viele Jahre in Afrika, wenn ich zurück lange Jahre gelebt nochmal da und habe schon gesehen, was die Spannung zwischen Afrikanern und diese solche Unternehmen aus China oder von KP gelenkte Unternehmen kommen. Ich glaube, diese Sache sind, ist, Afrikaner sind klar geworden, ich glaube ich, viele. Ich hatte auch Gelegenheiten, ein paar verantwortliche Ministerpositionen habe ich denen persönlich angesprochen. Was sie, wie sehen Sie es? Es ist kompliziert zu lösen, aber ich glaube, der die KP hat einen, einen Ziel, diesen Kontinent einfach normal zu analysieren. Ich denke, bald muss man diese Frage Antwort bekommen. Ich kenne Beispiel in südlichen Afrika, in Sambia, auch Leute über diese Epidemie oder der kp Virus, was wir genau sagen. Das ist auch die das, das, das, Maskenpolitik, ähm, wie die heißt und sowas. Und ich denke, ich habe ein Gefühl, die Afrikaner werden sich langsam aufwachen, so ungefähr und die werden auch, bin ich sicher, gegen die KP stehen und sagen, nein, wir wollen nicht. augenheuergeschäfte Geschäfte, auch keine Kontrolle oder keine Manipulierungen von KP. KP baut zum Beispiel in meiner Geburtsort in Addis Ababa, der Afrika Union, die Gebäude, eine sehr riesige Gebäude, aber es wurde Spionagegeräte angebaut. Es gibt viele Sachen, was es zu tun hat. Und ähm, ich höre mal hier auf, weil ich, wenn ich weitergehe, es wird viel groß und so. Okay, ja. okay dann ich will schließen unser heutiger Tag. Vielen Dank und diese Erinnerung vom 20. April 99, dieser Appell von Frau und Praxis friedlich. Und 22 Jahre lang geworden. Ich hoffe, ich glaube auch, dass es eine, der KP löst sich auch, weil die Chinesen nicht wollen. Ich bin der Meinung, dass. Seid ihr auch? Ja, ja. Ich Danke. stimme zu. Ja. Ja. Ihre Tage sind gezählt. Auch in Afrika. Auch. Danke. Ja, ja das ist doch so. Jedes, jedes totalitäre Regime äh, fällt irgendwann mal zusammen. Ja, ob das äh, die alten Römer waren oder, oder das Reich des Nationalsozialismus, irgendwann ist Feierabend und ich denke auch, dass die Tage der Kommunistischen Partei Chinas gezählt sind. Ja, auch wie der äh, Sowjetunion, der DDA. Ja, genau. Okay. Okay, jetzt wie schließen, ich sage mal vielen Dank. Ja. Dank. Ja, danke, danke für die Organisation. Und alles. Ja, ja, ja, ja. Okay, okay ja. Bleib gesund und fröhlich. Okay, danke.